Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden Hangout. Äh, heute speziell für News Publisher. Äh, speziell aus Deutschland oder im Sprach deutschen Sprachraum zumindest. Äh, haben hier einige, die, die schon eingewählt sind. Äh, wenn noch weitere dazu stoßen, ist das auch toll. Äh, einige Fragen sind bereits eingereicht worden. Ich denke, ich gehe einfach so eine Auswahl dieser Fragen durch. Wenn ihr zwischendurch Fragen oder Kommentare habt äh, zu den einzelnen Fragen oder Antworten oder etwas genauer erläutern möchtet, äh, einfach, einfach nur loslegen. Dann können wir das machen. Ähm, ja, fangen wir doch oben gerade mal an. Äh, eine Frage, die, die wir ab und zu gekriegt haben, habe ich mal am Anfang hingenommen. Äh, wir haben oft das Problem, dass ein falsches Datum in Google News oder in der Suche dargestellt wird, äh, obwohl wir eigentlich alles soweit richtig machen. Woran kann das liegen? Äh, grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, das Datum auf diesen Seiten zu finden und sauber herauszulesen. Äh, manchmal klappt das gut, manchmal klappt das nicht so besonders gut. Was man aber machen kann, ist mit äh, Structured Data kann man jeweils angeben, äh, wann ein Artikel zuerst gepublished wurde und wann es vielleicht äh, verändert wurde. Äh, das heißt, äh, man verwendet da den Article Structured Data und nimmt Date Published und Date Modified. Äh, wichtig, was, was wir da ab und zu sehen, ist, äh, dass teilweise die falschen Zeitzonen angegeben werden bei diesen Daten oder keine Zeitzone angegeben wird. Äh, dann ist es natürlich schwierig für uns zu erkennen, welches Datum wir da nehmen sollen. Äh, was auch für uns wichtig ist, ist, dass man nicht nur Structured Data nimmt für ein Datum, sondern dass es wirklich auch äh, passend auf den Seiten, selbst im Text oder halt zumindest in, im Artikel irgendwo erwähnt wird, äh, damit wir wirklich klar feststellen können, das passt überein, das sieht so korrekt aus. Und wenn all das gegeben ist, wenn das per Structured Data angegeben ist, wenn da keinen Konflikt da ist, dass unterschiedliche Daten in Structured Data vorhanden sind, wenn die Zeitzone richtig eingestellt ist, dann sollte das eigentlich soweit klappen. Wenn es trotzdem nicht klappt, wäre ich froh, wenn ihr uns möglichst schnell solche Sachen melden könntet, damit wir das hier auch nachstellen können, damit wir das direkt mit dem Team anschauen können. Äh, manchmal ist es ein bisschen schwierig, dass man da, wenn man quasi einen Bereich anschaut, eine Stunde oder mehrere Stunden, ob das jetzt eine Stunde vor einer Stunde veröffentlicht wurde oder vor zwei Stunden, je nachdem, wie das gerundet wird, ist das ein bisschen schwierig. Aber in der Regel sollte das eigentlich relativ gut übereinstimmen. Äh, wie, wie seht ihr das? Klappt das bei euch jeweils oder ist das äh, etwas, was mal funktioniert und mal weniger gut klappt? Das ist bei uns in der Tat so, dass es zwar überwiegend was funktioniert, aber es gibt halt Fälle, wo es nicht funktioniert und wo wir dann nicht, nicht dahinter kommen, warum das so ist. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, wie geht eigentlich Google mit den Daten um, die in der News-Sitemap äh, nochmal mitgegeben werden? Werden diese Zeitstempel irgendwie verarbeitet, verwertet? Meines Wissens verwenden wir die hauptsächlich, um festzustellen, wann wir die Seiten crawlen müssen. Das heißt, wenn jetzt neue Seiten dabei sind, dass wir das möglichst schnell merken und dass wir die entsprechend schneller crawlen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob bei der news Sitemap auch ein update date publish dabei ist oder ob das nur quasi Änderungsdatum von der Seite angegeben ist. Ja, okay. Also wir haben beide Zeitstempel drin. Und, äh, Okay. Aber das Datum, was auf der Seite selber steht, ist sozusagen das Wichtigere für das Datum, was dann in der Schlagzeilenbox äh, angezeigt wird. Ja, also es muss wirklich auf der Seite selber klar erkenntlich sein, äh, idealerweise, dass es auch bestätigt wird mit Structured Data, damit wir das äh, wirklich auch so bestätigen können und nicht dass wir so eine Situation haben, dass da verschiedene Daten auf einer Seite erwähnt werden, weil ein Bericht vielleicht über verschiedene Ereignisse äh, geschrieben wurde und äh, dass wir dann nachher nicht wissen, ja, welches Datum ist jetzt eigentlich das Wichtige für, für diese Seite. Okay, danke. Bei den anderen, klappt das soweit mit dem Datum oder ist das auch mal besser, mal schlechter? Bei uns ist es auch der Case, dass es in den meisten Fällen tatsächlich klappt aber es gibt Fälle und äh, den laufen wir dann auch hinterher, weil wir gerade, wenn wir Anpassungen von Stories haben und was Neues dazugekommen ist an Info, den Refresh machen, wollen wir natürlich auch, dass das sichtbar ist. Und das kann dauern und das geht dann auch so weit, dass nicht nur irgendwie die Zeit nicht korrekt angezeigt ist, sondern teilweise es auch sehr lange dauert, einen Seitentitel Refresh zu bekommen. Also die Story sieht einfach alt aus. Und also wenn man eine ist tatsächlich ähm, zumindest nach meinem Wissen alles, was jetzt angesprochen hast, auch umgesetzt und sollte in der Theorie funktionieren. Wir geben es dann sogar noch mal über die Search-Konsole zusätzlich rein den Recrawl, ähm, aber das kann bis zu einem Tag dauern. Und dann ist die Story halt tot. Okay. Das heißt, wenn ihr bestehende Seiten anpasst, dann geht es länger, als wenn man jetzt etwas Neues zum Beispiel veröffentlicht. Das haben wir öfter gesehen. Ich schließe das andere nicht aus. Das kann sicher bei uns auch passieren, aber das sind die Fälle, die uns besonders aufhören. Oft... Okay. Gut. Muss ich mal mit dem Team anschauen, ja. Also, wir haben aktuell äh, den Fall, dass, ähm, was, was meines Wissens nach auch ein Bug auf Seiten von Google News ist, wurde mir gesagt, was so ein bisschen mit den Indexierungsproblemen äh, in der Mitte des Monats zu tun hat, das Zeitstempel ähm, das scheinbar Google News Probleme dabei hat, die Zeit richtig äh, nachzuvollziehen. Und das Kuriose ist, äh, wir haben jetzt Artikel, die ähm, beispielsweise heute rausgekommen sind und dann wird in der Google-Suche und auf Google News angezeigt, sie wären fünf Tage alt. Und wenn wir sie überprüfen in der Search-Konsole, sagt uns die Search-Konsole, sie wären noch gar nicht indexiert. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Äh, wenn, wenn du mir solche Beispiele mal zuschicken könntest, dann würde ich die gerne mit dem Team anschauen, gerade wenn sie noch so weit frisch sind, äh, dass wir das hier nachstellen können, das hilft auf jeden Fall. Sehr gerne. Okay, dann schauen wir mal weitere Sachen Nein. an. Ja. Ähm, Und zwar, also genau, noch ein anderer Fall, wir haben festgestellt, auch bei älteren Artikeln, dass das ähm, dass da nach gewissen Aktualisierungen, die wir machen, die aber wirklich am Content sind, sinnvollerweise, ähm, dass dann auch manchmal auf ein altes Datum zurückgesprungen wird. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch schon mal der Fall war. Aber das haben wir auch gesehen. Ich weiß nicht, was, was, wie das kommt sozusagen an der Stelle. Also wir machen wirklich auch tatsächlich eine, eine sinnvolle Aktualisierung am Artikel und stellen aber trotzdem fest, dass das Datum eben nicht mit aktualisiert wird, sondern der irgendwann wieder zurückgeht. Und das ist auch total schwer für uns nachzuvollziehen, warum das an der Stelle passiert. Mhm. Ich vermute, dass es allgemein ein bisschen schwierig äh, für uns, wenn wir sag mal, das Ursprungsdatum haben und ein Änderungsdatum haben, welches dieser Daten wir in der Suche darstellen sollen. Aber das müsste man vielleicht gerade bei Nachrichteninhalten ein bisschen schlauer machen, dass man da wirklich dann auch das Änderungsdatum jeweils darstellt. Okay. Gut, fangen wir gerade mit dem schwierigen Problem an. Naja, kann passieren. Okay. Ähm, also, mal ein bisschen was anderes. Äh, wir haben ein Inhaltsverzeichnis, das per Default eingeklappt ist. Äh, und die Frage ist, ob äh, Google das genauso gewichtet, wie etwas, was ausgeklappt ist per Default. Äh, aus unserer Sicht ist das total okay, wenn man äh, zum Beispiel ein Menü hat, welches standardmäßig eingeklappt ist und die Links da drin sind im ersten Moment unsichtbar. Äh, wichtig ist einfach, dass die Links auf der Seite selber sind. Äh, das heißt nicht, dass wenn man auf dieses Menü-Element klickt, dass dann erst per Serverabfrage diese Navigation geladen wird, sondern dass die wirklich von Anfang an schon sichtbar ist. Also nicht sichtbar, aber zumindest im HTML dabei ist, äh, damit wir diesen Links verfolgen können. Und dann ist es eigentlich soweit kein Problem? Es ist nicht so, dass wir das dann als äh, Spam oder versteckte Inhalte, die problematisch sind, irgendwie anschauen würden, sondern das ist eigentlich eine normale Art, eine Navigation zu machen. Okay, ja, genau die Frage kam nämlich äh, von uns, und ähm, das heißt, es wird genauso gewichtet, und beispielsweise diese mini links die jetzt bei uns eben wunderbar auch oft gezogen werden, wäre dann die Wahrscheinlichkeit genauso groß, dass das schon funktioniert. Genau, ja. Okay, Auf jeden Fall, ja. Super. Ähm, dann eine Frage zu Keyword-Kannibalisation. Ähm, das heißt, wenn man jetzt verschiedene Seiten hat, die zum gleichen Thema sind, äh, ist das problematisch, wenn man zum Beispiel einmal einen Artikel hat und einmal eine Bildergalerie äh, oder erkennt Google hier die unterschiedlichen Aufbereitungsformen und zeigt die zum Beispiel nebeneinander an. Äh, aus unserer Sicht ist das total okay. Es äh, ist eigentlich normal, dass man verschiedene Seiten hat, die zu den gleichen Keywords vorhanden sind und wir versuchen da einfach jeweils die relevantesten Seiten für die einzelnen Suchen herauszuholen. Äh, es kann sein, dass wir da mehrere Seiten von einer Webseite zeigen. Es kann auch sein, dass wir einfach eines dieser Seiten nehmen und die darstellen äh, in der Suche für diese Website. An und für sich ist, ist das Vielleicht mal normal, gerade bei, bei Nachrichtenseiten ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass man verschiedene URLs hat, die Artikel haben über, grob gesagt, das gleiche Thema oder äh, vielleicht über die, die gleiche Person und äh, normalerweise sollten wir damit eigentlich relativ gut zurechtkommen. Ich sollte eigentlich... Problematisch sein. Genau, da noch eine Nachfrage. Also, das heißt, Google oder ihr kennt dann auch eben wirklich so ein bisschen diese unterschiedliche mediale Aufbereitungsform. Also, so dass es eben hauptsächlich vielleicht in Bildern abgehandelt ist, weil es da vielleicht dann auch thematisch irgendwie Sinn macht. Und also, das wird quasi dann schon auch eben erkannt oder auch bei Videos. Wir versuchen einfach, die relevanteste Seite jeweils zu finden. Und äh, die Aufbereitungsform ist weniger, sag ich mal, relevant für, für uns, sondern einfach, welche Inhalte sind jetzt auf dieser Seite. Das heißt, wenn ich in der Bildersuche bin, dann versuchen wir natürlich eher Bilderseiten herauszuholen. In der normalen Websuche konzentrieren wir uns einfach auf die Texte, die auf dieser Seite sind. Und wenn jetzt auf einer Seite weniger Texte sind zu diesem Thema, müssen wir halt schauen, dass wir mit diesen wenigen Texten besser zurechtkommen oder dass wir das irgendwie einstufen können und sagen können, ja, diese Seite ist jetzt relevanter für dieses Thema, weil... Vielleicht ist sie neuer oder vielleicht ist sie kompletter. Vielleicht sehen wir einfach sonst, dass sie relevanter ist insgesamt im Web. Okay. Okay. Danke. Ähm, dann zum Thema Crawling und Indexing. Wir haben bei einigen unserer Titel in der Google Search Console den Fall, dass viele URLs mit gefunden zurzeit nicht indexiert oder gecrawlt zurzeit nicht indexiert markiert sind und daher nicht in Google zu finden sind. Ähm, hier stellt sich die Frage quasi, was, was kann man da machen? Ähm, grundsätzlich ist es, also es sind, ich, ich glaube, das sind zwei, zwei Sachen, die ein bisschen zeitlich zusammenfallen, die das Ganze ein bisschen äh, verwirrend machen. Einerseits hatten wir, ich glaube, in Mitte November Größenordnung ein bisschen ein Problem, dass da, äh, dass wir Inhalte insgesamt nicht so schnell indexieren konnten und äh, dass wir da äh, die, die Inhalte quasi gecrawlt haben, aber nicht so schnell im Index zeigen konnten, wie wir das eigentlich normalerweise machen würden. Das ist mal die eine Sache und die andere Sache ist, dass wir diese, diese beiden Status in Search Console erst relativ neu haben. Das heißt, erst mit dem neuen Search Console zeigen wir das und die neue Search Console wird jetzt immer mehr auch verlinkt intern. Das heißt, man findet eher den Weg zur neuen Search Console und findet dann solche Meldungen. Und im Grunde genommen sind die beiden Status eigentlich für, für uns normal. Das heißt, wir crawlen sehr viele Seiten, wir sehen sehr viele URLs äh, im Web und wir indexieren eigentlich nur einen kleinen Teil davon. Äh, das heißt, auch innerhalb von einer größeren Website ist es total normal, dass wir viele URLs kennen, äh, dass wir einfach einen Teil davon indexiert haben. Und wenn man bei Search Console gezielt jetzt diese herausholt und sich überlegt, ja, ist das ein Fehler, machen wir da irgendwas falsch? Äh, normalerweise sind das eigentlich nur Sachen, die wir auch sonst nicht indexieren würden. Das heißt nicht, dass ihr irgendwas falsch macht, sondern es das heißt einfach, wir, wir haben so viele URLs gesehen von eurer Website und wir denken, dass wir das meiste eigentlich gut abgedeckt haben und müssen im Moment jetzt nicht noch mehr indexieren von, von dieser Website. Äh, das heißt, die, diese beiden Status, ich glaube, im Indexabdeckungsreport in Search Console sind... Aus, aus unserer Sicht in den meisten Fällen total normal. Äh, was ich da einfach kontrollieren würde, wenn man das äh, anschaut, ist, wie weit die Seiten, die da gemeldet werden, wirklich wichtig für euch sind oder ob das einfach andere URLs sind, die halt gefunden worden sind auf eurer Website, die nicht so kritisch sind. Ob das jetzt neuere, aktuelle Artikel sind oder ob das wirklich ältere Sachen sind, die, wonach vielleicht niemand sowieso sucht und äh, worauf man sich eigentlich, wo, wo man sich nicht so viel Sorgen machen muss, wenn sie nicht indexiert werden. Äh, wenn das Sachen sind, die eigentlich indexiert werden sollten, die für euch wichtig sind, dann würde ich einfach schauen, dass sie intern innerhalb der Website auch wirklich klar und deutlich, wirklich sichtbar verlinkt werden, dass wir, wenn wir die Website anschauen, wirklich merken, das sind eigentlich schon wichtige Seiten, die wir indexieren sollten, äh, damit wir dann im nächsten Schritt die dann auch wirklich indexieren. Nicht, dass wir die irgendwie im Archiv mal in der hintersten Schublade gesehen haben und dann denken, ja, wenn sie so weit hinten vergraben sind im Archiv, dann sind sie vielleicht nicht wahnsinnig wichtig. Ähm, aber ich denke, da müssen wir wahrscheinlich in Search Console allgemein das Ganze mal ein bisschen vielleicht überdenken oder überarbeiten, wie wir das zeigen, weil äh, ihr seid da nicht die Einzigen, die, die damit ein bisschen verwirrt sind und äh, wenn es aus unserer Sicht ein normaler Zustand ist, dann sollten wir das nicht irgendwie als Fehler für euch melden und euch damit quasi beauftragen, ihr sollt das für uns beheben. In den meisten Fällen ist das total normal. Darf ich da noch was zu sagen? Ja. Genau, die Frage kam nämlich äh, von uns und es ging konkret um ein äh, Sportportal, wo quasi zu, ähm, ja, von äh, Kreisklasse, sonst was, bis äh, Bundesliga ähm, in einem bestimmten Verzeichnis sehr automatisiert äh, Live-Ticker, äh, also die Verlinkung zu einem Live-Ticker sind. Die sind aber gesperrt für Google. Und, also sprich, die Daten, die aus der Datenbank kommen und wo sich das automatisch generiert, ist quasi über die, für die Robots.txt gesperrt oder über die Robots.txt gesperrt und ähm, wir hatten dann den Fall, ich müsste mal zurückgehen im Datum, vielleicht ist es in diesen äh, Mitte-November-Fall reingefallen, ähm, dass wir halt einfach äh, ein Fußballspiel äh, redaktionell live begleiten wollten mit einem redaktionellen Live-Ticker. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, dass dieser Live-Ticker äh, eben in den Index gekommen ist. So dass eben so ein bisschen dieses, naja, Mensch, okay, anhand dieses einen URL-Patterns hat Google gesehen, Live-Ticker ist über die Robots.txt gesperrt, soll nicht rein. Und wir hatten dann halt ein bisschen die Befürchtung, dass er halt eben weil das Wort Live-Ticker auch in dem redaktionellen Artikel eben vorkam, dass er das eben per se ausgeschlossen hat. Wir haben dann quasi während des Spiels versucht, noch auf eine andere URL zu shiften. Wir haben einen zweiten Artikel dazu gemacht. Es war für uns nicht möglich, in diesem Moment in den Index reinzukommen. Und der Artikel ist halt jedes Mal in diesem Bericht in der Search-Konsole gelaufen. Mhm. Ich prüfe das nochmal vom Datum. War auf jeden Fall ja, verwirrend und ärgerlich. Ja, ja, also vom, vom Datum her weiß ich nicht, ob, ob das vielleicht da reinpassen könnte. Was, was natürlich auf unserer Seite schon auch passiert, ist, dass wir äh, versuchen festzustellen, welche URLs normalerweise gut gehen mit der Indexierung und welche wir normalerweise nicht indexieren können. Und wenn wirklich alles andere per Robots Text blockiert ist in diesem Verzeichnis, dann kann es schon sein, dass unsere Systeme denken, ja gut, wir haben da was gefunden, aber erfahrungsgemäß ist alles in diesem Verzeichnis nicht etwas, was wir brauchen können. Also nehmen wir das vielleicht im, im zweiten Moment und versuchen das später mal aufzunehmen. Ähm, das heißt, wenn man das ein bisschen trennen kann, dass es wirklich Bereiche gibt, wo wir sagen können, das sind Sachen, die wir indexieren sollten und das sind Sachen, die wir nicht indexieren sollten, äh, dann geht das sicher ein bisschen einfacher. Normalerweise, mit, in den meisten Fällen, sollte das trotzdem klappen. Aber das sind so sag ich mal, kleine Elemente, die da ein bisschen mit hineinspielen, äh, die das manchmal ein bisschen schwieriger machen. Das passiert zum Teil auch mit äh, Duplicate Content. Wenn wir zum Beispiel erkennen können, dass gewisse URL-Parameter immer die gleichen Inhalte zurückgeben und einmal verwendet ihr die Parameter, um etwas anderes zurückzugeben, dann kann es sein, dass unsere Algorithmen denken, ja, dieser Parameter ist irrelevant und dann merken wir gar nicht, dass es einmal doch etwas Relevantes dabei gegeben hätte. Okay, danke dir. Also wir haben bei uns auf jeden Fall auch festgestellt, dass es immer mal Fälle gibt, wo einzelne Artikel nicht in die indexiert werden. Und wir können es tatsächlich auch nicht so richtig verstehen an der Stelle, also nichts, was jetzt auf irgendwie Robots, TXT, etc. Sportdatenbank ähnliches Phänomen schließen würde. Ich weiß nicht, inwiefern, ich glaube, es gibt bei anderen auch ab und zu mal das Problem, aber ähm, es ist halt auch total schwer festzustellen, welche davon jetzt betroffen sind an der Stelle. Ich weiß nicht, inwiefern es aber ein größeres Problem ist oder wirklich ganz selten nur wie Wie merkt ihr das im ersten Moment oder wie fällt das bei euch auf? Na, das ist tatsächlich, wenn auch mitunter mein Redakteur sagt, hier, der Artikel ist nicht indexiert und wir stellen wirklich fest, dass er nicht da ist. Ähm, genau. Solche Fälle. sind tatsächlich Einzelfälle, aber wo wir es dann tatsächlich auch sehen können, dass, dass es nicht im ist. Aber Artikel, und die auf der Startseite sind, also nichts, was jetzt wirklich versteckt wird. Also nichts von der Startseite oder auch, auch Sachen, die von der Startseite verlinkt sind? Sachen, die von der Startseite verlinkt sind. Ja. ja. Ähm... Ja, es ist, ist immer ein bisschen schwierig, äh, solche Sachen anzuschauen, weil bis wir die Meldung gesehen haben, sind die dann oft indexiert. Dann denkt man, gut, jetzt ist eigentlich alles okay. Äh, für euch ist einfach in, in der Zwischenzeit ein bisschen schwieriger. Aber was, was sicher helfen würde, ist, wenn ihr solche Sachen uns, uns oder vielleicht mir mal zuschicken könntet, gerade wenn sie passieren, damit wir das gerade in dem Moment auch mal anschauen können und überlegen können, warum... Ist es jetzt mit diesem Artikel, mit dieser Seite so, so gelaufen? Sehr gerne. Ja, Wir geben äh, unseren relationen so äh, als Anweisung, wenn sowas, äh, sowas vorkommt, dass diese in die Search-Konsole gehen und dort den Artikel manuell äh, einweisen. Und wir haben dann, aber auch gestern äh, hat es leider nicht geklappt, wir haben mit einem Artikel, es ging um die dritte Liga Fußball, ähm, fünfmal eingereicht haben und der Artikel war auch auf der Startzeit, es ist nicht durchgekommen. Und, ähm, und dann weiß ich nicht, was ich den Redakteuren erzählen soll. <lacht> <lacht> Weil ich habe immer ja. gesagt, äh, als erste Prüfung ist der Artikel der New Map. Der ja, ist drin, ist er auf der, ist er gut verlinkt, ist er auch. Äh, wenn es dann nicht geht, äh, über Search-Konsole einreichen, ist auch passiert. So, und dann bin ich am Ende <lacht> mit kein, ja, normalerweise, die Sachen, die über die Search Console eingereicht werden, werden schon, sollten schon relativ schnell indexiert werden. Mhm. Ähm, wenn wenn das nicht klappt, dann gibt es wahrscheinlich Sachen, die wir auf unserer Seite da verbessern könnten. Ähm, ja. Okay. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man das so im, im Nachhinein erfährt, mhm. oder wenn man das nicht rechtzeitig kontrollieren kann, dann ist es ja. schwierig zu erkennen, wo ist es jetzt klemm ge geblieben, äh, wie kann man das ein bisschen verhindern oder verbessern in Zukunft. Aber wenn, wenn ihr solche Sachen mir melden könntet, dann, dann kann ich das sicher mal nachschauen mit dem Team. Ich kann nicht garantieren, dass wir die Sachen gerade sofort indexieren. Ich da auch nicht gesehen, den Zauberknopf, aber zumindest können wir dem ein bisschen nachgehen und schauen, was, was ist da passiert, damit wir das in Zukunft ein bisschen besser machen können. Okay. Ich glaube, irgendjemand anders hatte noch eine Frage zwischen euch. Nicht? Okay. Vielleicht kommt es ja noch. Äh, um John, äh, John ja. wir hätten bei Kunde und ja. Jahren noch eine brennende Frage zum Mobile Index. Könntest du darauf eingehen? Die ist irgendwo unter den Notizen direkt beim Hangout äh, drin. Ähm, was, was war die Frage? Ja, das war die Frage. Wir ja. ah, okay, um, wir haben bei Kunde und Ja für Mobile und für Desktop zwei unterschiedliche Technologien. Das HTML weicht voneinander ab. Momentan auch der Inhalt. Und wir suchen jetzt den optimalen Weg, wie wir mobile indexmäßig uns dort möglichst optimal aufstellen. Und brauchen dann noch ein bisschen Unterstützung, wie wir da vorgehen sollen. Wir werden es nicht schaffen, kurzfristig auf einen Responsive Ansatz zu gehen. Okay. Also wir okay. eine kurzfristige Lösung und eine langfristige, die mhm. wir davor gehen sollten. Das war der mobile Version der JavaScript Ja, genau. Um, also die Mobile-Seite machen wir mit JavaScript, das heißt, der Crawler muss tatsächlich auch noch das JavaScript äh, äh, rendern und, und, und danach interpretieren. Was uns auch in einer kurzfristigen Lösung wahrscheinlich einen Nachteil erfolgt. Ja, ja, cool. Okay. Okay. Äh, ja, ähm, ich habe ja. ja. das kurz angeschaut. Irgendwie bei dir noch ein bisschen Echo. Perfekt. Äh, ich habe habe das hier kurz mal angeschaut. Also nicht nicht speziell die die Website, aber grundsätzlich was was da passiert, sie, sind da denke ich mal zwei Sachen. Äh, einerseits in, in vielen Fällen können wir die mobile Version oder eine JavaScript-Website auch rendern und da die Inhalte trotzdem sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Mobile-First-Indexing-Algorithmen das dann anschauen und sagen, gut, die mobile Version ist komplett, gleich wie die Desktop-Version, wir könnten das eigentlich umschalten auf Mobile-First-Indexing. Äh, ich denke, das ist oder das wäre soweit nicht wahnsinnig tragisch, wenn das auf Mobile-First-Indexing ist, aber was dann passieren würde, ist, wir müssten dann die, die JavaScript-Version wirklich regelmäßig rendern, um die Inhalte herauszuholen und weil das Rendering jeweils ein bisschen länger braucht, bis das alles passiert, ist das wahrscheinlich gerade bei Nachrichtenseiten nicht optimal. Das heißt, was ich da machen würde, ist, einerseits Dynamic Rendering einsetzen, Zumindest für die JavaScript-Version. Mit Dynamic Rendering äh, schaut, man, schaut man den User-Agent an, der diesen Request macht und dann je nachdem, wenn das ein User-Agent von einer Suchmaschine ist oder äh, von Social Media oder was auch immer, dann schickt man eigentlich eine gerenderte Version dieser Seite zurück. Das heißt, äh, technisch gesehen hat man natürlich ein bisschen mehr Infrastruktur, die da zusammenarbeiten muss dass man die Seiten selber rendern muss oder dass man vielleicht mit einem Anbieter zusammenarbeitet, der dieses Rendering für euch macht. Aber wenn die per Dynamic Rendering zurückgegeben werden an uns, dann sind das eigentlich normale HTML-Seiten wie andere HTML-Seiten und die können wir dann eigentlich auch so genauso schnell indexieren wie normale HTML-Seiten. Ich denke, das, das wäre sicher eine Variante, die ich anpeilen würde. Ich ich bin nicht sicher, ob wir jetzt so etwas auf Mobile-First-Indexing umschalten würden oder nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, wie gut wir die Seiten rendern können, äh, weil für Mobile-First-Indexing schauen wir äh, im ersten Moment auch die Inhalte an, ob die mobile Version mehr oder weniger die gleichen Inhalte hat wie die Desktop-Version. Und wenn das der Fall ist, dann können wir das eher umschalten. Wir schauen auch solche Sachen an, äh, wie die interne Verlinkung, das heißt, die mobile Version sollte ähnliche interne Verlinkungen haben wie die Desktop-Version, äh, ob Bilder und Videos auch sauber eingebunden sind, ob Structured Data vorhanden ist auf der mobilen Version. All diese Sachen kommen ein bisschen zusammen und äh, wenn wir das geprüft haben und sehen, dass es soweit okay ist, dann können wir auf Mobile First Indexing umschalten. Äh, wenn die mobile Version mit dem Rendering nicht hundertprozentig klappt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das äh, zumindest am Anfang nicht für Mobile-First-Indexing äh, verwenden würden. Äh, eine Schwierigkeit äh. da ist vielleicht, dass wenn wir eine Website auf Mobile-First-Indexing umschalten, dann ist das quasi umgeschaltet. Es gibt da nicht eine Option, dass man das hin- und zurückschalten kann. Äh, das heißt, aus meiner Sicht würde ich einfach... Das vorbereiten, dass das wirklich auch klappt mit dem Dynamic Rendering, damit, falls das umgeschaltet wird oder wenn das halt umgeschaltet wird, dass alles soweit äh, klappt, oder? Das ist so, dass wir da die mobile Version sauber crawlen und rendern können mit der gleichen Geschwindigkeit wie mit der Desktop-Version. Okay, soweit verstanden. Vielen Dank. Ähm, aber das heißt, wenn wir. Noch nicht so weit zeigen, würde es jetzt nicht plötzlich umgestellt werden und in ihren Nachteil reingeraten, sondern Google guckt erstmal, wie weit sind wir und wenn das dann optimal wäre, dann würde man umstellen. Genau. Ja, genau. Ja, in Zeit. in welchem Zeitraum kann man von dieser, von dieser Logik ausgehen? Wir, wir haben schon recht viel umgestellt. auf dem das, ja, das heißt, das wird aus Von meinen Informationen her wird das eigentlich laufend weitergemacht. Das heißt, es werden laufend neue Websites umgeschaltet auf, auf Mobile-First-Indexing. Aber es ist im Moment zumindest nicht so, dass wenn wir sehen, dass eine Website nicht bereit ist, dass wir sie irgendwie zwingen oder dass wir es trotzdem umschalten, äh, sondern wir wir sind auch bereit, ein bisschen zu warten, wenn das ein Jahr geht oder länger geht, bis eine Website wirklich bereit ist, dann müssen wir halt die die Zeit auch nehmen, um das sauber zu machen. Okay, letzte Nachfrage dazu. Die Desktop-Seite wird ja auch noch mit bewertet in, in dem Index. Würden die jetzt beide abweichen, Mobile und Desktop, wie stark würde das negativ wirken? Äh, wenn ja, wir ja, auf Mobile-First-Index umschalten, dann nehmen wir nur die mobile Version für das Indexing und für, für das Ranking äh, da zusammen. Wir, scha wir schauen die Desktop-Version dann eigentlich nur an, um festzustellen, welche Desktop-URLs passen zusammen zu diesen Mobile-URLs. Äh, das heißt, wenn jemand mit dem Desktop sucht, dass wir dann auch die richtigen Desktop-Seiten zeigen können, äh, aber wir nehmen die Inhalte von der, der Desktop-Version gar nicht dazu, wenn wir die, die Website auf Mobile-First-Indexing umgeschaltet haben. John? Hi. Ja. Gute Frage hier. Grüß dich. Ich habe eine Frage, du hattest vorher mal Duplicate Content angesprochen, und das ist tatsächlich so ein Themenbereich, der uns als UTC Portal natürlich einigermaßen beschäftigt. Wir haben viele Power Nutzer, die vorformulierte Antworten, die sie in Word Dokumenten schon mal ausformuliert haben, dann einfach als ich sag mal generisch passende Antwort auf eine Frage mit reinposten und dann vielleicht fünf bis zehn Prozent des Inhalts tatsächlich adaptieren. Jetzt kann man natürlich aus Googles Sicht äh, sagen, ja, ja, Moment mal, da ist eine Webseite, die mit Duplicate Content äh, rumschleudert äh, am Werk. Wenn man sich die einzelnen Fragen tatsächlich anschaut und die Adaptionen dann nochmal mit ins Kalkül einnimmt, dann macht die jeweilige ähm, Ergänzung von den jeweiligen Nutzern und auch äh, das Reinkopieren der Frage tatsächlich Sinn. Jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, als diejenigen, die äh, da geschickte Strategien dafür oder dagegen ausbaldobern wollen, die Frage, wie seht ihr denn das tatsächlich? Ja, äh, duplicate Content ist immer, immer ein Thema. Ähm, was, was bei uns im, im ersten Moment bezüglich Duplicate-Content problematisch ist, ist, wenn eine Website nur aus Duplicate-Content besteht, mhm. dann kann es sein, dass unsere Algorithmen sagen, gut, wir wissen nicht, ob es sich wirklich lohnt, diese Website zu indexieren. Äh, in den meisten Fällen, die, die so in den Hangouts kommen, die im Forum kommen, ist das eigentlich nicht der Fall, sondern es sind dann nur entweder Teile einer Seite oder einzelne Seiten innerhalb einer Website, die als Duplicate-Content da angesehen werden. Und das ist aus unserer Sicht eigentlich vollkommen okay. Was normalerweise passiert, ist, dass wir da versuchen zu unterscheiden zwischen Seiten, die wirklich eins zu eins kopiert sind. Das sind zum Beispiel Seiten, die auf HTTP und HTTPS vorhanden sind. Die sind ja genau die gleichen Seiten. Die versuchen wir zusammenzuklappen und indexieren jeweils nur eine Version. Und andererseits versuchen wir innerhalb von den Seiten auch die, die Kopien zu finden. Das heißt, jetzt in so einem Fall verschiedene Fragen mit... Teile von den Antwortblöcken, die gleich sind und äh, was wir da machen, ist wenn jemand gezielt nach etwas sucht, das in diesem duplizierten Bereich ist, äh, zeigen wir einfach eines dieser Seiten an in den Suchergebnissen. Wir merken dann quasi im Snippet würden wir jetzt mehrmals das Gleiche zeigen, weil das in diesem Bereich ist, der kopiert ist, dann wählen wir eines dieser Seiten aus und zeigen die. Wenn jemand nach etwas anderem sucht auf dieser Seite, zum Beispiel nach der Frage, die gestellt wurde, die ja dann auch unterschiedlich ist, dann kommt das gar nicht ins Spiel. Dann sehen wir da unterschiedliche Seiten. Wir hätten unterschiedliche Snippets auch für diese Seiten. Wir können die alle eigentlich soweit zeigen in den Suchergebnissen. Und von der Qualität her ist das für uns wirklich weniger ein Problem, dass da einzelne Blöcke innerhalb einer Seite kopiert sind, sondern das ist wirklich einfach rein praktisch gesehen eine Frage von wie sollen die Suchergebnisse aussehen damit der Benutzer auch wirklich unterschiedliche Snippets in den Suchergebnissen haben und nicht immer den gleichen Block okay cool danke ich hätte doch noch mal eine Rückfrage zu dem Mobile Index okay. wenn wir nicht responsive okay. gehen also wenn der, der Mobile und der, der Desktop HTML unterschiedlich sind wie stark wird sich das auf SEO-Sichtbarkeit auswirken? Du hattest vorhin schon gesagt, der ähm, Mobile-Inhalt wird gecrawlt, aber für die SEO-Sichtbarkeit werden wahrscheinlich alle Signale ja berücksichtigt. Ähm, für, für die Signale, die wir stellen, wenn eine Website auf Mobile-First-Indexing umgeschaltet ist, nehmen wir alles nur von der mobilen Version. Ähm, das heißt, wir, wir sehen die mobile Version dann als äh, canonical intern an. Das heißt, alle Links, die zum Beispiel auf die Desktop-Version gehen, die nehmen wir an, würden ebenfalls für die mobile Version gelten. Äh, vom, vom Ranking her, alle Signale, die wir von der Desktop-Version haben, können wir auf die mobile Version übertragen. Aber es ist nicht so, dass wir die Desktop-Version separat dann irgendwie behandeln würden, sondern wir würden die einfach ansehen wie eine Kopie von der mobilen Version und fügen die Sachen einfach so zusammen. Das heißt, von der Sichtbarkeit her, vom Ranking her, ist es wirklich beschränkt wirklich nur auf die mobile Version im Endeffekt. John, ich habe auch noch mal eine Frage zum Mobile Index. Und zwar liegen unsere Sitemaps, sowohl die News-Sitemap, als auch alle anderen, die Archive unter der Hauptdomain www. Ähm, müssen wir die Sitemaps, ähm, wenn es irgendwann umgestellt wird, auch alle unter, M äh, unter der Mobile-Version zur Verfügung stellen? Zumindest im Moment nicht. Ähm, wir, versuchen, wir, wir versuchen weiterhin, diese Verbindung zwischen der Desktop und der mobilen Version zu kennen. Und äh, wenn man in der Sitemap-Datei die Desktop-Version einreicht, dann können, sehen wir ja dann auch die Desktop-Version, sehen dann die Verbindung zur mobilen Version und können das so entsprechend aufnehmen. Ähm, längerfristig weiß ich nicht, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht sagt, in einem Jahr oder so, dass eigentlich macht es mehr Sinn, wenn wir nur die mobile Version der Sitemap sehen, aber zumindest im Moment ist es so, dass wir da äh, einfach keine Veränderung erwarten, dass man wirklich nur die desktop Version so jeweils verlinkt in der Sitemap-Datei. Auch mit dem rel canonical Schlagen wir vor, dass man weiterhin so arbeitet, dass man den, die Desktop-Version aus Canonical angebt, dass man mit Rel Alternate die mobile Version verlinkt. Ähm, es sind also Sachen, die sind wahrscheinlich ein bisschen verwirrender, wenn man wirklich eine separate mobile Website hat, weil man jetzt sagt, der Canonical ist die Desktop-Version, Google verwendet aber als Canonical die mobile Version. Für uns ist aber eigentlich nur die Verbindung zwischen diesen beiden Seiten wichtig. Und das macht man halt mit dem Canonical und der Rel-Alternate-Version. Das heißt, alle, die schon auf responsive umgestellt haben, haben natürlich jetzt äh, viel weniger zu tun. Ich würde auch noch mal was fragen. Wir haben ja bei welt.de ähm, komplett auf responsive, also nicht ganz komplett auf responsive umgestellt. Das heißt, wir haben noch zum Beispiel die Themenseiten, die haben wir damals äh, leider aus technischen Gründen noch nicht umgestellt. Die sind immer noch über eine mwelt.de erreichbar. Ist das für Google in gewisser Weise ein Problem oder kann es sogar, wenn du sagst, ähm, ähm, Mobile-First-Indexierung, äh, spielt es da eine Rolle für die Bewertung, wann wir vielleicht umgestellt werden? Also was hat das noch für einen Einfluss? Ist das irgendwie negativ? Ja, wenn, ja, wenn man eine saubere M-Punkt-Version hat, ist das total okay. Da, damit können wir auch leben. Das ist okay. äh, für uns kein Problem. Also auch wenn wir beides haben. Also wenn wir responsiv und eigentlich nur noch so einen kleinen Teil über eine M-Welt. Okay, genau, ja. Das schauen wir auf einer Seitenebene an, also nicht für die ganze Website, sondern für die einzelnen Unterseiten jeweils. Und dann sehen wir dann da, für diese URL ist da die mobile Version hier und für die andere URL ist die mobile Version die gleiche, weil sie responsive ist. Okay, mal schauen, was wir sonst noch bei den Fragen haben oder wenn Sachen von euch noch sind, könnt ihr gerne loslegen. Ja, John, ich habe noch eine Frage aus der user Generated content ecke Und zwar, ähm, wir haben äh, natürlich gewisse Herausforderungen mit der Rechtschreibung und Interfunktionen bei uns äh, im Content. Ähm, jetzt äh, unterscheiden wir uns dadurch, dass wir ein UTC-Portal sind, natürlich von kuratierten Inhalten. Und da war die Frage, die wir im Team diskutiert haben, inwiefern Google tatsächlich das erkennt und äh, berücksichtigt. Oder sagt Google, ja Moment mal, das ist ja kein Deutsch, deswegen äh, erkennen wir da automatisch Low-Quality-Content. Was sagt ihr da dazu? Ähm, normalerweise, was da passiert ist, äh, dass, also einerseits versuchen wir zu erkennen, wo User Generated Content ist, damit wir das ein bisschen besser einstufen können, ähm, aber im Grunde genommen sehen wir diese User Generated Content Sachen einfach als Inhalte an, die ihr veröffentlicht und denken, das sind halt die, die Inhalte, die ihr so bereitstellen wollt. Und äh, wenn da Schreibfehler dabei sind, sind ja auch bei normalen Webseiten Schreibfehler dabei, ist das normalerweise kein Problem. Äh, wenn im Großen und Ganzen aber die Qualität der Inhalte wirklich sehr minderwertig ist, dann schauen wir die Website auch an und denken: gut, das sind die Inhalte, die ihr veröffentlichen wollt. Die Inhalte sind eigentlich wirklich nicht gut. Ähm, also müssen wir da die Website insgesamt vielleicht ein bisschen anders einstufen und denken, vielleicht ist die Website insgesamt nicht so vertrauenswürdig oder äh, so gut für, für normale Besucher in den Suchergebnissen. Normalerweise ist da die Rechtschreibung, solche Sachen, sind, spielt da eher eine kleinere Rolle, äh, sondern wirklich auch die, die Gesamtzahl die Gesamtmenge der, der Inhalte, die da halt bereitgestellt werden. Und was man da natürlich machen kann, ist äh, zu versuchen, das ein bisschen selber zu steuern, wenn man da eine Möglichkeit hat, äh, die Inhalte, sag ich mal, ein bisschen zu prüfen oder aufgrund von irgendwelchen Signalen, die man selber sammelt, zu merken, das sind gute Inhalte, das sind weniger gute Inhalte, äh, dass man vielleicht äh, die guten Inhalte auf Index stellt und die schlechteren Inhalte auf No-Index automatisch stellt. Wenn man dann später sieht, dass äh, die Qualität von diesen Inhalten sich verbessert hat, kann man das natürlich wieder zurückstellen. Aber einfach, dass man zumindest selber das ein bisschen versucht in den Griff zu kriegen und selber versucht zu sagen, ich möchte wirklich hoch, qualitativ hochwertige Inhalte zur Verfügung stellen in der Suche und ich versuche das selber ein bisschen zu steuern, indem ich da je nachdem halt die, die Inhalte irgendwie kontrolliere oder dass ich da irgendwelche Signale sammle und äh, aufgrund von dem das Ganze ein bisschen äh, selber in die Hand nehme. Okay, danke. Ich vermute, gerade bei User-Generated-Content die, die Rechtschreibung automatisch zu verbessern, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber möglicherweise kann man das so machen, dass man auch Benutzern hilft, währenddem sie schreiben, dass da mit der Rechtschreibung oder mit der Qualität von den Inhalten da irgendwie ein bisschen nachgeholfen wird. Ähm, weiß ich nicht. Muss, muss man vielleicht mal anschauen. Mhm. Wir, wir sind dran, keine Super. Okay, dann. Ich hätte sonst noch eine Frage zu okay. AMP. Okay. Okay. Also zum okay. Ähm, M Karussell. Ähm, wir haben beim Stern gemerkt, dass wir auf der Desktop-Ansicht äh, super ranken, ähm, in die Newsbox reinbekommen, alles gar kein Problem. Und unter mobil in den M-Karussellen, ja, quasi wie rausgefiltert sind, so wirkt es. Ähm, wir haben uns mit ähm, Google-Mitarbeitern, mit M-Entwicklern unterhalten. Ähm, die haben uns mehrfach attestiert, dass es alles technisch korrekt sei. Ähm, sieht man auch daran, dass M generell funktioniert. Also, wir ähm, sehen Publisher-Karusselle bei uns, ähm, aber in der normalen news mobil im, im Karussell sind wir nicht vertreten. Hast du irgendwie eine Idee, wo man da noch drauf schauen könnte, woran es liegen könnte? Also, die Entwickler sagen: ähm, Ja, das ist vielleicht eine Search-Frage oder ein Ranking und äh, man sollte sie doch mal öffentlich stellen, insofern hiermit getan. Ja. Äh, ich, äh, ich habe ich das auch mal hier ein bisschen, ja, ein bisschen geschaut, ein bisschen. gerade mit euren Zeiten, und ja, habe da eigentlich auch nichts Spezielles gesehen, sondern das sieht dann wirklich eher aus wie ein normales Ranking-Problem. Äh, äh, ich gebe das aber auch trotzdem mal an das Team hier weiter, damit sie das ein bisschen genauer kontrollieren können. Also ich denke, auch vom, vom Technischen her ist das unproblematisch. Es sind ja auch gewisse Seiten, die werden ja also aus AMP Version in den Suchergebnissen dargestellt. Von dem her weiß ich nicht, ob, ob da irgendwas Spezielles vielleicht noch im Spiel ist. Auf jeden Fall sehe ich da nichts Manuelles wie irgendeine manuelle Maßnahme auf unserer Seite, sondern das wird wahrscheinlich irgendetwas Algorithmisches sein wo wir vielleicht irgendetwas falsch verstehen aus eurer Sicht oder wo wir vielleicht irgendetwas sehen, das ihr dann auch mal verbessern könntet, das wir zurückgeben können. Ich hätte noch eine Frage zum Thema, zum Thema Subdomains. Okay. Und zwar generell, ähm, weil wir haben natürlich auch immer Partnerinhalte, das sind Gutscheine, Reisen etc. Da ist immer die Frage, integrieren wir die über eine Subdomain über, oder über ein Verzeichnis? Ähm, gibt es da von Google an der Stelle eine Empfehlung, also ich weiß Thema, was rankt besser, sagt Google, ihr sagt immer, dass es egal ist an der Stelle, aber gibt es sozusagen noch andere Faktoren, die vielleicht für Subdomain oder Verzeichnis sprechen, Aber es ja manchmal auch Partnerinhalte sind, die natürlich nicht immer direkt einen Nachrichtenbezug haben, sondern sich rund um dieses Thema vielleicht bewegen, aber nicht direkt mit News zu tun haben. Ja, ja. Ähm, ich, ich würde solche Sachen, die vielleicht Richtung, sag ich mal, ein bisschen eher themenfremd sind, würde ich eher unter einen Subdomain nehmen, damit wir das ein bisschen besser unterscheiden können. Damit wir auch klarer sehen können, das sind Inhalte, die zu eurem Kerngeschäft quasi gehören, zu den Kerninhalten für die Webseite und das sind andere Inhalte, äh, die wir ebenfalls da sehen. Äh, und dann kann man das ein bisschen einfacher von unseren Algorithmen her auch unterschiedlich behandeln. Ähm, ein, ein Ort, wo das häufig vorkommt, wahrscheinlich jetzt weniger bei, bei so Nachrichtenseiten, aber äh, wenn man Adult Content noch dabei hat, dann ist es für uns immer hilfreicher, wenn wir wirklich feststellen können, in diesem Subdomain ist Adult Content. Da können wir Safe Search anwenden und äh, im Rest von der Website wissen wir, dass wir da mit Safe Search nicht, nicht unbedingt gezielt arbeiten müssen. Und äh, je einfacher wir eine solche Unterscheidung machen können, wenn es wirklich etwas Grobes ist, was wir unterscheiden müssten, dann geht es einfacher so. Hingegen, wenn wir wirklich alles in einem Domain sehen mit unterschiedlichen Verzeichnissen einfach, dann kann es passieren, dass wir sagen, gut, all diese Inhalte sind ein Teil von der, der Kernwebsite und äh, dann müssen wir die Qualität von der gesamten Website quasi im Schnitt nehmen von die, all diesen Inhalten. Danke. Ich habe noch eine Frage zum Mobile. Und zwar, wir sehen bei dem Mobile bei einigen Titeln äh, in den letzten Wochen, dass es äh, nach oben geht, bei den anderen eher nach unten. Und äh, von unserer Seite ähm, läuft ja auch alles auf der gleichen äh, Infrastruktur und können jetzt nicht so recht nachvollziehen, warum das so jetzt ist. Gab es irgendwelche Neubewertungen? Gibt es da ja irgendwas im Mobile Unmix, ähm, was jetzt in den letzten zwei, drei Wochen äh, ja, aktualisiert worden ist. Wo, wo siehst du dann die Unterschiede? Also, also wir sehen die Unterschiede, ähm, also gerade auf mobile, äh, bei den, äh, äh, den Abo-Titeln. Äh, das ist also äh, zum Beispiel KSGA und dann MZ, da geht es ein Stückchen nach unten, aber bei äh, Boulevardtiteln wie Express geht es dann nach oben. und äh, wir, könnten, wir konnten das bisher nicht an nichts festmachen, wo, weil inhaltlich ist haben wir ja unsere Arbeit nicht, nicht verändert. Das ist ja wie bisher, aber trotzdem sind Be Bewegungen äh, irgendwie festzustellen. Und deswegen, Frage habt ihr da was am Algorithmus in den letzten Wochen verändert oder gab es da kleine Also geändert haben wir natürlich sicher was, aber äh, ob das ja. jetzt gezielt auf irgendwas zurückzuführen ist, ist, ist immer schwierig, weil Änderungen machen wir, ich weiß nicht, 1000, 2000 im Jahr und äh, da ist eigentlich fast täglich immer irgendwas dabei. Und manchmal bei den Änderungen ist es so, dass wir die anschauen und denken, gut, das ändert relativ wenig, aber es betrifft dann halt einzelne Websites trotzdem ein bisschen mehr an also mehr der Sichtbarkeit als bei anderen. Ähm, aber mir fällt jetzt nicht nicht auf Anhieb irgendetwas ein, was gezielt auf Mobile mhm. da, da eine Änderung wäre. Weil eben Änderungen sind soweit eigentlich normal. Das sollte eigentlich schon regelmäßig äh, Veränderungen geben, dass wir da versuchen, das ein bisschen besser immer einzupendeln. Und das verändert sich natürlich auch im, im gesamten Ecosystem, dass da die Benutzererwartungen verändern sich teilweise und dann kann man nicht sagen, nur weil man jetzt in den letzten paar Jahren so gerankt hat, äh, wird man weiterhin so rankt. das, ist das halt, kennt ihr wahrscheinlich ja. alle, oder? Es ist eine Verschiebung Richtung Boulevard Destin-Themen, äh, dass die es bevorzugt Ja. Die, die lokalen eher, eher weniger. Also das klingt allerdings auch. komisch, ja. Ähm, könnte man nicht vorstellen, dass das absichtlich so ist. Vielleicht äh, hat sich das irgendwie bei, bei diesen Seiten so ergeben. Aber was, was für, für mich da immer praktisch ist, ist, wenn ich einzelne Suchbegriffe habe, wo man das gezielt auch feststellen kann, wo man sagen kann, ja. da ist eigentlich etwas viel schlechter als vorher. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ihr so sag ich mal, allgemeinere Suchbegriffe habt, vielleicht sag ich mal, zwei, drei Wörter maximal, die wahrscheinlich häufiger gesucht werden, wo man sagen kann, Objektiv gesehen sind die Suchergebnisse schlechter als vorher, weil jetzt die Sachen eher an erster Stelle ranken als nachher. Dann sind das Sachen, die, die wir gerne an das Qualitätsteam weitergeben, äh, damit sie da entsprechend auch die Algorithmen ein bisschen verbessern können in dieser Richtung. Aber manchmal ist das auch sehr schwierig, dass man sagt: gut, erste und zweite Position sind jetzt haben jetzt getauscht. Ist das jetzt besser oder schlechter, da, darüber lässt sich dann streiten. Das ist dann schwieriger. Okay, danke. Okay. Ich hätte da vielleicht eine kurze Anschlussfrage, ähm, gerade wenn es um Ranking-Veränderungen geht. Ähm, wir haben so ein ähm, Entertainment-News-Portal ähm, und haben im Core-Update ähm, ganz schön gelitten, ähm, letzten, im letzten August. Ähm, das hat sich danach so ein bisschen wieder gefangen. Ähm, konnten allerdings bis dato keine wirkliche Erklärung finden, dass was alles public war, sowas wie, weiß nicht, es ist ein Medic-Update gewesen oder es geht um Authority und Relevanz. Ähm, da hat sich an unserer Art und Weise, wie wir die News schreiben, eigentlich nicht groß was verändert gehabt. Ähm, also ähm, wir machen immer Qualitätsjournalismus. Ähm, von daher ähm, fragen wir uns, woran es vielleicht gelegen haben könnte. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass du die Seiten angeschaut hast. Vielleicht hast du zufällig irgendwas gesehen. An für sich nichts nichts, äh, was worauf ich jetzt irgendwie hin, hinzeigen könnte. Äh, ich denke, gerade mit äh, den ganzen Core-Updates ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil zum Teil verändert sich da einfach die, die Art und Weise, wie wir die Relevanz von Seiten versuchen festzustellen. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Seiten jetzt schlechter sind, sondern dass wir einfach denken, die, die sind jetzt vielleicht nicht mehr so relevant für diese einzelnen Suchanfragen, wie sie früher mal waren. Äh, was was ich da immer, ja, oder worauf ich da zurückzeigen kann, ist einerseits den Quality Rater Guidelines, äh, dass man die vielleicht mal durchgeht und überlegt, was, was da passen würde. Andererseits äh, der ältere Blogpost von Amit Singhal von, äh, mit, ich weiß nicht, 20 irgendwelchen Fragen, die man sich stellen kann über die Qualität einer Website. Äh, dass man das... Ja, das haben wir getan mit jemandem, der nicht direkt mit der Website äh, verbunden ist. Einfach, dass man da ein bisschen objektiver beurteilen kann, wo gibt es vielleicht Bereiche, wo wir mit der Qualität her ein bisschen etwas verbessern können oder wo wir die Qualität ein bisschen besser sichtbar machen können, äh, so dass, wenn ein Benutzer auf die Seite kommt, dass man wirklich erkennt, ah, das ist nicht von irgendwelchen Schülern eine Zeitung geschrieben worden, sondern es ist wirklich auch hochstehender Journalismus. Äh, dahinter stecken, sag ich mal, die Autorenprofile und diese weiteren, anderen Informationen, dass das wirklich auch möglichst klar ist von Anfang an, wenn man das anschaut. Eine Sache, die, die da vielleicht auch, auch immer ein bisschen ins Spiel kommt, ist, dass viele von diesen algorithmischen Anpassungen werden in erster Linie in Amerika gemacht und in Amerika zusammengestellt und getestet. Wir testen zwar schon auch, anderssprachige Inhalte, aber es kann manchmal sein, dass gerade bei Sprachen, die nicht so häufig verwendet werden, dass wir da das nicht so hundertprozentig hinkriegen. Äh, das heißt, wenn ihr seht, dass eigentlich, manchmal gute Websites schlechter wegkommen mit solchen Qualitätsupdates oder allgemeinen Ranking-Updates, dann sind solche Beispiele für uns sehr wichtig. Ich denke, Deutsch ist wahrscheinlich eine Sprache, die, die häufig genug gesprochen wird, dass man da das einigermaßen hinkriegen sollte, aber gerade wenn die Inhalte in irgendwelchen Sprachen sind, die wirklich auch in, nur in kleineren Ländern gesprochen werden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da manchmal mit, der, mit dem Ranking, mit den Algorithmen da Probleme haben, das zu beurteilen, ob wir das hin, richtig hinkriegen oder nicht richtig hinkriegen. John, in dem Kontext habe ich tatsächlich auch nochmal eine Frage, weil wir uns äh, jetzt weiterhin im user generated Content bereich aber trotzdem, ich glaube, ein generelles Thema, was wir beobachten, ist, dass wenn man ein, ein horizontales Themenportal ist, das bedeutet, dass ich also sehr, sehr viele Themenfelder habe, aber nicht wirklich so einen klar erkennbaren Fokus auf irgendeinem Themenbereich habe. Ich immer mehr Schwierigkeiten habe aktuell und vielleicht auch in Zukunft mit, äh, mit Nischenportalen, zu konkurrieren. Nischenportal ist für mich ein sehr, sehr spitzes äh, Portal, das äh, sich äh, thematisch sehr stark fokussiert. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich vielleicht den, den, den Content in ähnlicher Qualität habe und die Quality Rater Guidelines, also, ich es auch schön brav befolge, dann stellt sich uns gerade in der Diskussion die Frage, hat denn dieses breit aufgestellte Portal äh, im Vergleich zu diesen spitzen Nischenportalen überhaupt noch eine Möglichkeit, jetzt und in Zukunft, ähnliche Rankings und äh, Traffic-Potenziale aufzubauen, wie das eben in der Vergangenheit ja relativ, ich sag mal, einfacher äh, tatsächlich möglich war. Wie stellt ihr euch da auf? Und speziell, wenn man die Core-Updates äh, so anschaut, dann könnte sich da ja auch eine Richtung abzeichnen. Ich würde sagen, dass beide, beide Varianten ihre Berechtigung haben. Ähm, manchmal macht es Sinn, dass man wirklich auf ein sag ich mal, ein Portal zeigen, wo wir wirklich auch tiefes Fachwissen haben. Ähm, manchmal macht es aber auch Sinn, dass wir eher auf ein breiteres, gefechtes äh, Portal zeigen. Je nachdem, wie der, Besuch, der, der Benutzer natürlich sucht, wenn wir erkennen können, dass jemand wirklich nach wissenschaftlichen Informationen sucht, dann macht es vielleicht nicht Sinn, dass man ihn auf irgendein allgemeines äh, Frage-Antwort-Portal schicken, sondern vielleicht eher auf ein gezieltes. Äh, wenn das jedoch jemand ist, der vielleicht nicht so viel tiefe Informationen zu diesem Thema sucht, dann ist vielleicht ein breit gefächertes Portal ein bisschen besser. Äh, Im Grunde genommen ist es natürlich auch immer eine Frage davon, wie gut kann man quasi diese einzelnen Portale auch unterstützen insgesamt. Das heißt, nicht unbedingt von unserer Seite her, sondern vom ganzen Ecosystem her. Äh, wenn viele auf ein allgemeines Portal gehen, dann ist das natürlich für uns praktisch. Äh, dann sehen wir natürlich sehr schnell, dass da eigentlich viele gute Signale hingehen. Äh, wenn man ein eingeschränktes Portal macht, nur für ein einzelnes Thema, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger zu erkennen, dass da wirklich auch äh, genügend Signale zusammenkommen, um zu sagen, das macht jetzt Sinn. Das heißt, äh, es lohnt sich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht, dass man sagt, ich nehme ein allgemeines Portal und teile es in einzelne Nischenportale auf, weil die einzelnen Nischenportale dann einfach nicht einzeln genug Unterstützung haben, äh, dass wir die auch sauber in den Suchergebnissen zeigen könnten zum Beispiel. Aber irgendwo dazwischen gibt es wahrscheinlich auch Berechtigung für, für beide Varianten, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein sehr äh, tiefes Portal, äh, wo sehr viele Informationen zu einem ganz speziellen Thema vorhanden sind. Äh, und das können wir dann auch zeigen, wenn jemand gezielt nach diesen tieferen Informationen sucht. Äh, wenn wir jedoch sehen, dass es das eher allgemeinere Suchen sind, dann zeigen wir vielleicht eher auf ein Portal, wo wir sagen können, da wird in der Sprache vom Benutzer gesprochen. Da verstehen Sie auch die Antworten, die gegeben werden. Danke dir. Hast du noch Zeit für eine? Oder? Jawohl, mach mal doch. Eine <lacht> <lacht> ähm, ne ganz schnelle, aber vielleicht ein bisschen tricky. Ähm, wir verteilen teilweise Content an andere Webseiten. Und... Ähm, wir haben äh, die ja, Problematik äh, dabei, dass äh, die Zielseite quasi einen Canonical auf äh, uns als Quelle setzt, dass Google den Canonical aber äh, komplett ignoriert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das teilweise durch solche Faktoren wie ähm, die äh, externe Seite wird vielleicht ein bisschen schneller geladen oder meinetwegen vielleicht ist sie sogar ein bisschen älter. I don't know. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wir haben das Problem halt immer wieder, und ähm, da stellt sich hier intern halt so ein bisschen die Frage, wie geht man damit strategisch um? Mhm. Ähm, das sind zwei Sachen, die da zusammenkommen. Einerseits äh, ist es so, dass wir den Canonical erst im zweiten Moment quasi verarbeiten. Das heißt, wenn wir die Seite zum ersten Mal crawlen und indexieren, nehmen wir die Inhalte erstmal, wie sie da sind. Und dann haben wir quasi beide Varianten bei uns im Index. Und dann, je nachdem, wie gesucht wird, nehmen wir die eine oder die andere Version. Wenn wir den Canonical-Link gesehen haben und gesehen haben, dass die Seiten an und für sich äquivalent sind, äh, dann gibt es verschiedene Faktoren, die dazu zusammenkommen bei der Wahl vom Canonical. Das heißt, wir sehen dann im ersten Moment, diese beiden Seiten gehören eigentlich zum gleichen Cluster, also die quasi ein, eine Gruppe von Seiten, die die gleichen Informationen haben. Wir nehmen dann den Canonical-Link dazu, wir nehmen dann die interne, externe Verlinkung dazu, Sitemap-Dateien, ähm, hreflang, wenn irgendetwas so was vorhanden ist, äh, nehmen wir dazu all die quasi Signale, die wir sehen können zwischen diesen beiden Seiten und versuchen dann aufgrund von denen eines dieser beiden Seiten auszusuchen und die dann als Canonical zu sehen. Äh, wenn man natürlich Inhalte von einer, sag ich mal, ganz neuen Website, äh, auch auf einer sehr starken bestehenden Website veröffentlicht, dann kann es natürlich sein, dass die ganzen internen und die, die ganzen linkbasierten Signale dann eher sagen, gut, die bestehende Website sieht einfach viel stärker aus, das ist wahrscheinlich eher der Canonical, dass wir dann eher in die Richtung gehen, auch wenn ein REL Canonical in die andere Richtung zeigt. Äh, weil ein von den Problemen, die wir immer wieder sehen, ist, dass REL Canonical falsch eingesetzt wird, und äh, wir sehen dann diesen Link zwischen diesen beiden Seiten, aber wir wissen dann nicht genau, ja gut, ihr sagt, die Seiten sind äquivalent, aber soll man wirklich der Zielseite folgen oder können wir auch der Ursprungsseite nehmen als, als quasi canonical für die Indexierung? Danke. Das heißt, ich denke praktisch gesehen, ist es für euch dann halt eine Frage, wie, wie wollt ihr da vorgehen? Ich denke, man muss immer ein bisschen damit rechnen, dass äh, manchmal der Canonical nicht genommen wird. Und manchmal ist das trotzdem okay, wenn zum Beispiel im Bericht dann steht, äh, gemäß dieser und dieser Webseite das und das und das, dann ist das vielleicht trotzdem noch für euch wertvoll genug, dass ihr sagt, das, das funktioniert für uns. Ähm, wenn ihr wirklich nur eure Seite indexiert haben wollt, dann macht es vielleicht Sinn, die Inhalte nicht weiterzugeben. Aber wenn Google hier den Canonical als äh, Empfehlung sozusagen betrachtet, macht das vielleicht dann Sinn, zu sagen, dann indexieren wir die Inhalte einfach auf beiden, zeitgleich? Kann man auch machen. Ähm, was was mit dem Canonical passieren wird, also wenn wir die zusammenklappen, dann können wir auch die Signale zusammenklappen. Das heißt, die Signale werden dann auch ein bisschen stärker für uns. Das heißt, vom Ranking her hat man schon ein bisschen Vorteil, wenn man sagen kann, diese verschiedenen Seiten kann ich als eine Seite betrachten, die müssen dann nicht gegeneinander konkurrieren, sondern wir können dann wirklich sagen, da sind jetzt mehr Signale für diese Seite, wir können die im Ranking ein bisschen besser auch zeigen. Okay, machen wir vielleicht noch eine Frage. Ja, wir vom Tagesspiegel, wir hatten noch eine. Okay. Ähm, und zwar bezüglich Google News. Ähm, wir publizieren ähm, unveränderte Agenturmeldungen. Die publizieren wir äh, manuell, nicht automatisch. Und ähm, die werden in der Regel nie äh, bei Google News angezeigt. Wohingegen von anderen Publishern, die auch original unveränderte äh, Agenturmeldungen haben, ähm, angezeigt werden. Da fragen wir uns ein bisschen, warum. Liegt das nur daran, dass wir zu langsam sind, oder? Ja. Ähm, vielleicht, ähm, weiß ich jetzt nicht, also einerseits weiß ich nicht, wie das bei, bei Google News gehandhabt wird. Äh, in der Websuche wird das wahrscheinlich in Richtung Duplicate Content hinlaufen, dass wir sagen, äh, wir sehen die Inhalte, wir erkennen, dass das eigentlich die gleichen sind, die wir schon kennen und dass wir die dann nicht nochmal indexieren müssen. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Google News gehandhabt wird, ob das da vielleicht ein bisschen anders gemacht wird. Okay, danke. Okay, dann machen wir doch vielleicht hier eine Pause. Ähm, vielen Dank fürs Kommen, so zahlreich, das ist super. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und hoffe, dass wir da die meisten Fragen mal durchgehen konnten. Wenn weitere Sachen kommen, könnt ihr natürlich gerne auch im webmaster hilfeforum nachfragen oder in den normalen Webmaster-Hangouts, die, die wir auch ab und zu machen. Da stelle ich, glaube ich, die für nächste Woche demnächst ein. Dann könnt ihr die Fragen dort auch ein reinkopieren. Okay. Vielen Dank. Nochmal und Tschüss allerseits. Danke, ciao.